Einen wunderschönen guten Morgen. Die Make-up Yoink die feierte im letzten Herbst ihr zehnjähriges Bestehen. Und auf dem iPhone und auf dem iPad, da ist sie immerhin schon viereinhalb Jahre alt. Ich erwähne die Software aus Österreich hierbei leibe nicht zum ersten und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Das temporäre Ablegen von Dateien, auf das sich Yoink spezialisiert hat, das ist auf allen Plattformen ein echter Mehrwert.